Hallo und herzlich willkommen, liebe Teilnehmer. Wir freuen uns ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an unserem heutigen Webinar teilzunehmen. Dazu begrüße ich den heutigen Referenten zu diesem Thema, Herrn Reinhard Pelter. Hallo Reinhard. Herr Pelter ist seit 1980 bei der Firma Siemens beschäftigt und dort seit 1991 im Unternehmensreferat Normung und Regelsetzung tätig. In seiner Funktion als Sekretär des für IEC 61 140 zuständigen TC64 und auch als Kombiner der zuständigen Maintenance-Gruppe ist er der Experte in den Normungsgremien der DKE für das heutige Thema. Darüber hinaus ist er in verschiedenen Projekten und DKE-Arbeitskreisen aktiv und zudem Obmann des DKE UK 221 -1, Schutz gegen elektrischen Schlag. Wir freuen uns, ihn als Experten für das heutige Webinar gewonnen zu haben. Vielen Dank vorab. Nun noch ein paar Worte zu meiner Rolle. Mein Name ist Dirk Bartel und ich werde heute Ihr Moderator sein und Sie durch diese Veranstaltung führen. Ich selbst bin seit 2009 bei der DKE als Normungsmanager tätig und schwerpunktmäßig für das Gremium k 221 elektrische Anlagen von Gebäuden und Schutz gegen elektrischen Schlag verantwortlich,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 wie Sie es auch teilweise schon tun. Dazu nutzen Sie bitte unsere Fragen- und Antwortfunktion, rechts in Ihrem Bildschirm. Hier können Sie Ihre Fragen direkt an uns richten. So, ich werde jetzt das Wort an Herrn Pelter übergeben, der mit seinem Beitrag, Vortrag beginnen wird. So, einen schönen guten Morgen auch von mir, sehr geehrte Teilnehmer. Das Thema des Vortrags ist die Neuveröffentlichung der IEC 61140, äh, Protection Against Electric shock: Common Aspects for Installation and Equipment Basis also Norm für Schutz gegen elektrischen Schlag äh, wurde diese Norm veröffentlicht. Europäische Fassung bei Zenner. Das hat, glaube ich, ein Problem. Die deutsche Fassung der VD 0140 Teil 1 äh, wird im Herbst durch die DKE veröffentlicht. Bevor wir Endgültig in die Details der L61-140 einsteigen. Gleich mehrere Dinge, die ich vorab erwähnen möchte. Zum einen, wie Sie sehen, sind die Folien Englisch. Bitte dafür um entschuldigen. Sollte das ein großes Problem sein, bitte mir auch mit der des Seminars das Wissen. Äh, wenn es kein Problem ist, ist so besser. Die 61 140 besteht aus äh, acht Hauptabschnitten. Ich kann natürlich nicht alle im Detail erwähnen. Äh, was ich komplett weggelassen habe, ist der Teil 3. Das sind die Begriffe, Begriffsbestimmungen, Definitionen, über die man trefflich mehrere Stunden diskutieren kann. Und ich habe den Abschnitt 8 äh, besondere Bedingungen und Anforderungen für Service und Internet und die Eigenschaften auch komplett weggelassen. Noch einmal kurz der Hinweis äh, auf den IET Guide 104. Ein genereller Guide, der von IEC Arcos herausgegeben wird und der den Inhalt die, äh, als Inhaltsprogramm von Sicherungen hat und die Anwendung von Sicherheitsgrundnormen. Verantwortlich für die Vergabe dieser sogenannten horizontalen sicherheitsfunktion ist Arkos das beratende komitee äh, zu sicherheitsfragen das äh, eine empfehlung ausspricht dass vom smb den obersten technischen verwaltungsorgan der Iec genehmigt in der regel genehmigt wird oder eben auch nicht eine sicherheitsgrundnorm wie die ist eine norm die sich mit einem ausgewählten thema beschäftigt das Horizontal über alle technischen Komitees oder fast alle technischen Komitees der IEC von Interesse ist. Und das äh, Statement oder der Satz in, der, in dem Guide 104 lautet, dass die Produkt-DCs, wenn sie die entsprechenden Sicherheitsanforderungen in ihren Normen schreiben, äh, die Sicherheitsgrundnormen oder auch die Gruppensicherheitsnormen anwenden sollen. Also Sie sollen da hineinschauen, wenn Sie Ihre Konzepte entwickeln. In dem Fall das Konzept für den Schutz gegen den elektrischen Schlag. Dem Guide an 104 ist dann im Anhang B vermerkt, welche horizontalen Sicherheitsfunktionen das es gibt. Und das Komitee TC64 hat die äh, Funktion Schutz gegen den elektrischen Schlag. kommen wir zum Scope, also Geltungsbereich der Norm. Da steht nochmal, dass sie entsprechend den Anforderungen der IEC-Richtlinien entworfen worden ist. das ist wieder ein Bezug auf die Guides. Die für die generelle Formulierung ist diese internationalen nicht, dass nach dem Guide 157 okay. sondern gerichtet an technische Komitees, wenn sie lexischen Schlagen. Schlagen. Das zeigt auch die Bedrohung wenn ein technisches Komitee also Schutz gegen den elektrischen Schlag abdecken muss, muss sie in die 161-140 schauen. Sie ist jedoch nicht geeignet für Hersteller von Produkten und für die Errichter von Anlagen. Ganz deutlich, sie ist an die Komitees gerichtet. Nichtsdestotrotz hat sie natürlich einen sehr hohen Einfluss auf die IEC-Welt weil sie eben äh, entsprechend des Guide 104 von den Produktkomitees verwendet werden. Der Scope oder Geltungsbereich der 61/140 besagt, dass es die grundsätzlichen äh, Anforderungen für den Schutz gegen den elektrischen Schlag, für Anlagen, Systeme und Betriebsmittel äh, gibt und für deren Koordinierung. Ohne Spannungsgrenzen oder Spannungsformen und äh, Stromcharakteristiken, äh, allerdings begrenzt auf äh, Frequenzen bis 1000 Hz. Warum bis 1000 Hz? Es gibt eine weitere IEC-Sicherheitsgrundnorm, die IEC 60479. Da sind verlässliche Daten für den Strom durch den menschlichen Körper bis maximal 1 Kilohertz erhältlich. Einige äh, grobe Angaben bis ca. 10 Kilohertz, aber dann. Hört es bereits auf, also haben wir uns in der IEC 61140 eben auch auf diesen Frequenzbereich konzentriert. Alles darüber hinaus werden nach aktuellen Standabschätzungen. Dies entspricht auch ungefähr dem Bereich, in denen die äh, Spannungsversorgungen, in den Frequenzbereich, in den Spannungsversorgung erhält sich Einige der Abschnitte beschäftigen sich mit Niederspannung, einige nur mit Hochspannung. Und bei IEC im Gegensatz zu vielen Ländern gibt es keinen Mittelspannungsbereich. Das sollte zum Verständnis bekannt sein. Die die Niederspannung geht bis 1000 Volt AC und 1500 Volt DC und danach geht äh, nach Ihr Verständnis die Hochspannung los. In einer Anmerkung wird des Weiteren empfohlen, dass man alle Arten von Spannungen, alle Mischarten betrachten sollte, um auch entsprechend die Art der Feldströme äh, analysieren, bestimmen zu können für die Entwicklung des Schutzes gegen den elektrischen Schlag. Äh, Im Gegensatz zu früher sind ja nicht mehr rein sinusförmige Spannungen äh, rein sinusförmige Spannungen, sondern auch äh, überlagerte Spannungen jeder erdenklichen Art und viele Spannungen, viele Spannungen, viele Spannungen Nochmal kurz die, äh, zu den Definitionen. Das, äh, die sind im Teil 3 enthalten, nee, oh, den ich aber hier nicht erwähne. Im Teil 4 anschließend sind die fundamentalen Regeln. Teil 4 der 6141 beschäftigt sich mit den äh, grundsätzlichen Regeln des Schutzes gegen elektrischen Schlag. Der Schlüsselsatz ist eben, dass gefährliche leitfähige Teile nicht berührbar werden dürfen und berührbare leitfähige Teile nicht gefährlich äh, werden sollen. Wieder unter normalen Bedingungen. Der elektrische Schlag ist definiert äh, als ein phys physiologischer Effekt der durch aus einer resultiert. diese Körperdurchströmung kann gefährlich gesundheitsgefährdend sein oder eben nicht gefährlich. Gesundheitsgefährdend ist natürlich Herzkammerflemen, Verbrennungen werden Reaktionen. Und dann finden wir Reaktionen hervor. Und all diese Effekte sollen dann die Produktkomitees entsprechend ihre Produkte betrachten und äh, anwenden. Selbst muskuläre Reaktionen, Muskelverkrampfung Strömung können und bei bestimmten Produkten selbstverständlich nicht äh, gewünscht sein, nicht gewollt sein. Ich denke da an Spielzeuge zum Beispiel. Was noch im letzten Satz äh, auf dieser Folie steht, wir begrenzen die Betrachtungen auf Stand Animals, also Tiere, drin, aber wir können nicht alle Tiere, nicht mal alle Haustiere bewusst vom elektrischen Schlag schützen, wenn man sich vorstellt, welche Art von Haustiere es äh, schon bei uns in den Affenhausern überall gibt. Also ist die Begrenzung ausdrücklich. erwähnte grundsätzliche Regel für den Schutz gegen elektrischen Schlag äh, unter normalen, sprich fehlerfreien Bedingungen zu erfüllen, wird ein Basisschutz in der Regel gefordert. Auf den kommen wir dann bei der, äh, noch im Detail in der nächsten Folien zurück. Und es wird für Anforderungen in der Norm zwischen Hochspannung und Niederspannung unterschieden. Äh, der Basisschutz bei Niederspannung ist äh, beispielsweise äh, Basisisolierung oder ähnliche Maßnahmen. Also ein Berührungsschutz äh, entwickelt. Äh, bei Hochspannung kann bereits äh, das Betreten einer Gefahrenzone, wird das Betreten einer Gefahrenzone be bereits äh, verhindert und das ist Was neu in die 61-140 auch dazugekommen ist, ist die Übernahme der IEC 60449. Die 60449 ist eine sehr alte Norm von 1973, die die sogenannten Spannungsbänder, die nun Spannungsbereiche bei uns heißen, äh, festgelegt hat. Das heißt, die äh, LV, also die Einspannung, Niederspannung und Hochspannung. Das war das, was in der 60449 da haben wir den Auftrag gefasst, die Inhalte auch in die 61, 140 zu übernehmen. Hier sind dann äh, die Inhalte, die von der 6449 in die 61140 umgesetzt wurde. Zum einen die Beschreibung der Spannungsbänder, Hochspannung, Niederspannung, aber auch eben beschrieben in Bezug auf Schutz gegen elektrischen Schlag. Und bei der Hochspannung sagt man, dass die Schutz gegen elektrischen Schlag durch besondere Maßnahmen in Und im Allgemeinen wird auch noch ein fairer Schutz gefordert. Wie man unten an der Tabelle sieht, die ist leicht verändert im Vergleich zu äh, 60449, ist ELV, also Kleinspannung, ein Teil der Niederspannung. Und nur in Bezug auf Schutzmaßnahmen wird die äh, von der Niederspannung unterschieden, weil man ja bei Kleinspannung äh, eventuell äh, den Basisschutz weglassen kann oder anders konzipieren kann. Dann ist noch im Hauptabschnitt 4 beschrieben, was eine Einzelfehlerbedingung ist. Einzelne Bedingungen und äh, in manchen Fällen betrachtet man auch noch zusätzliche, zusätzlichen Schutz. Also man braucht hier einen Fehlerschutz und manchmal auch einen zusätzlichen Schutz. Dies kann erreicht werden durch eine weitere Schutzmaßnahme mit Zusätzen zum Basisschutz, den wir ja vorher erwähnt haben. Als eine verstärkte die gleichwertig ist zu einem Basisschutz plus einem Fehlerschutz. Immer unter Berücksichtigung der entsprechenden Fehlerbedingungen. Also unter, wird hier unterschieden zwischen zwei voneinander unabhängigen Schutzvorkehrungen unter der, unter der Bedingung, dass gleichzeitig ein Fehler von zweier unabhängiger Schutzmaßnahmen nicht auftreten. Wir gehen davon auch aus, eine, dass gleichzeitig eine Schutzmaßnahme für den Basisschutz und eine Schutzmaßnahme für den Fehlschutz nicht defekt werden kann. Und dann verlässt man sich auf die verbleibende Schutzmaßnahme der effektiven, eine der beiden noch wirksamen Schutzmaßnahmen. Oder man nimmt eben die, eine verstärkte Schutzmaßnahme, die eben den gleichen Schutz erfüllt wie, die, äh, wie der Basisschutz und der Fehlerschutz. Zum Beispiel, äh, Stichwort doppelte verstärkte Isolierung bei Klasse 2 Betriebsmittel. Neu in der 61.140 Betrachtet wird der zusätzliche Schutz, das ist eine Maßnahme, die es schon länger gibt, aber in der Vorgängernorm 61.140 noch in keinster Weise betrachtet wurde. Auch neu in dieser Publikation hinzugekommen sind die Betrachtungen von Weiteren Effekten des Stromes durch den menschlichen Körper, sprich Verbrennungen. Hier sind Lichtbögen erwähnt, die zu Verletzungen, aber auch zum Tod führen können, wie bekannt ist. Und es wird auch der Schutz gegen andere physiologische Effekte erwähnt, die Kaum oder gar keine gesundheitliche Folgen haben, jedoch trotzdem nicht erwünscht werden können äh, sein können. Beispielsweise äh, Schreckreaktionen, äh, die zu sogenannten Sekundärunfällen äh, führen können. Wenn beispielsweise jemand äh, zurückzuckt, stolpert oder von einer Leiter fällt, das sind zu so Sekundärreaktionen, die unter bestimmten Bedingungen, die man betrachten muss, verhindert werden sollen. Diese physiologischen Effekte, die nicht unmittelbar gesundheitsgefährdend sein müssen, sind muskuläre Reaktionen, elektrostatische Entladungen oder auch thermische Effekte. Wärme- oder Hitzeempfinden kann auch schon zu Schreckreaktionen führen. Im Abschnitt 5 werden dann in der 6141 die sogenannten Schutzvorkehrungen beschrieben. Eine Anzahl von Schutzvorkehrungen. Warum Vorkehrung? Nicht Maßnahme. Man wollte eben genau das vermeiden, dass man, dass man sagt, eine Schutzmaßnahme besteht als eine Maßnahme für den Basisschutz und einer Maßnahme für den Fehlerschutz. Man hat hier bewusst gesagt, dass wir für die Einzel- jetzt sage ich noch mal Maßnahmen ein anderes Wort verwenden. In dem Fall aus dem englischen Protective Provision kam dann das deutsche Wort Schutzvorkehrungen heraus. Also es gibt Schutzvorkehrungen, Einzelvorkehrungen für den Basisschutz und für den Fehlerschutz. Hier aufgelisteten und aufgeführten Schutzvorkehrungen werden als gleichwertig betrachtet. Wir gehen davon aus, dass alle diese Vorkehrungen den gleichen Schutzgrad bieten, sodass sie dann von den technischen Komitees nach Eignung ausgewertet werden. Natürlich kann nicht jedes Produktkomitee oder, oder jedes technische Komitee jede Schutzvorkehrung, die hier aufgeführt ist, äh, anwenden. Einige dieser Schutzvorkehrungen zuerst mal für Basisschutz habe ich hier trotzdem äh, erläutert, als Beispiele, weil sie typisch sind und häufig angewendet werden. Das eine ist natürlich die Basisisolierung, die ein stromführenden Teil abdeckt und somit direktes Berühren, wie es auch früher ist, verhindert. Oder eben es äh, durch Umhüllungen, Umhüllungen eines gefährlichen, leitfähigen Teiles, eines Teiles, wie hier beispielhaft aufgeführt, dass eine Elektroheizung im eigenen Haushalt mal fotografiert mit einer Entsprechend Umhüllung, also ein Gehäuse. Da gibt es natürlich auch Anforderungen entsprechend. Der Schutzarten, IP2X ist hier unten erwähnt, oder IPXXP, das ist der Schutz gegen elektrischen Schlag. Weitere Vorkehrungen für den Basisschutz sind äh, Hindernisse oder Platzieren außerhalb des Handbereiches. Hindernisse sollen natürlich den direkten Zugang zu einem stromführenden Teil verhindern. Wir sind äh, Mindestabstände vorgegeben oder bei den Bohrungen auch uh, maximale Durchmesser der Bohrungen. Das hat wiederum was mit der IB-Schutzart zu tun und dem bekannten Prüfungsfinger aus der 60529. Ein weiteres. Eine weitere typische, allerdings nur für Anlagen anwendbare äh, Schutzmaßnahme ist das Platzieren außerhalb des Handbereiches. Hier sind Mindestabstände vorgegeben nach oben, beispielsweise größer gleich 2 Meter oder die Spannweite zwischen zwei Armen auch größer gleich 2,5 Meter als Mindestabstand. Wobei hier auch noch äh, dem Komitee diskutiert wurde, was die geeigneten äh, Abstände möglich sind, sodass die 2,5 Meter, die hier erwähnt sind, einen Kompromiss darstellen. Hat. Es gibt natürlich Nordländer, die äh, in Anspruch genommen haben, dass diese Distanz nicht reicht. Es gab auch äh, ja, asiatische Teilnehmer, die sagten, dass die überzogen ist. Insofern Eine weitere Basisschutznachnahme ist natürlich die Begrenzung der Spannung, wie sie hier aufgeführt wird. Da wird gesagt, dass äh, die, der Basisschutz äh, zwei Dinge fordert oder die Erfüllung zwei Bedingungen eins und zwei erfordert. Das eine ist die Begrenzung der Spannung und das andere ist die Anwendung einer bestimmten sicheren Stromquelle, die Self- oder Belf-Charakter hat. Bezüglich der Spannung, das ist äh, die Nummer 1, wird gesagt, äh, dass 25 Volt AC oder 60 Volt DC nicht überschritten werden dürfen, wenn das Betriebsmittel unter normalen Bedingungen äh, angewendet ist und in trockener Umgebung und großflächiges Berühren nicht in Frage kommt oder nicht möglich ist. Großflächiges Berühren, das bedeutet äh, die komplette Handfläche eines erwachsenen Menschen, 80 x 80 mm. Und unter B steht dann 6 Volt AC oder 15 Volt DC für alle anderen Fälle. Das ist natürlich eine extrem niedrige Spannung. Aber es, es war sehr schwierig für das Komitee, sich für höhere Spannungen zu entscheiden. Die sind auch in der IEC 60479 Teil 5 so vorgegeben. Denn diese Spannungen sind dann wirklich in feuchter Umgebung, salznass äh, für alle denkbaren äh, Bedingungen, Kleinkinder und so weiter, anwendbar. Und insofern hat man beschlossen, hier relativ niedrig zu gehen. Nur dann kann man von jeder weiteren anderen Schutzmaßnahme abziehen. Also sehr konservativ äh, angenommen. Und hier nochmal der Verweis, wo, der Verweis, wo äh, die entnommen wurden aus der 60479 Teil 5. Die Bilder 12 äh, bzw. 21 und für DC 5 und äh, Bilder 14. Dann wird noch auf die Stromquellen unter zwei verwiesen, die Self- oder auch BELF-Qualität, Self- Schutzkleinspannung, Sicherheitskleinspannung haben müssen. Das sind die aufgeführten Stromquellen. Aber das bedeutet nicht, dass das... Äh, ein komplettes Selbstsystem sein muss, denn ein Selbstsystem bezieht sich ja nicht nur auf die Stromquelle, sondern auf die Stromkreise, auf die Selbststromkreise. Da gibt es noch zusätzliche Anforderungen und hier sind nur die Quellen gemeint. Ein weiterer wichtiger Satz steht ganz unten. Es musste anerkannt werden, dass eine genaue Angabe von Spannungsgrenzen von einer sehr großen Anzahl von Einflussfaktoren abhängt. Im Endeffekt ist, dass die Botschaft an die Produkte kommt, ist, dass sie selber über die Anwendung ihrer Produkte äh, nachdenken müssen und selber die Grenzwerte der Spannung abschätzen und festlegen müssen. So, Im zweiten Teil des äh, Hauptabschnitts 5 äh, beschäftigt man sich mit das heißt, die Schutzvorkehrungen für den Fehlerschutz hier auch nur einige ausgewählte Vorkehrungen, nämlich die zusätzliche Isolierung, die Beanspruchung widerstehen muss, wie die Basisisolierung. Also hat man hier entweder zwei. Lagen der Isolierung oder eine verstärkte Isolierung, die den Ansprüchen beider, der beiden anderen, nämlich der Basis und der zusätzlichen Isolierung widersteht. Weitere Schutzvorkehrungen sind natürlich die bekannte der bekannte Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung, die hier erwähnt wird. Hier wird ein Potenzialausgleichssystem äh, gefordert, sodass die äh, Abschalten der Stromversorgung in den geforderten Zeiten erfüllt werden kann. Auch hier wieder der Verweis auf die äh, Zeitstromkennlinien und Grenzen entsprechend der IEC 60479. Wir beziehen hier unsere Spannungsgrenzen, Spannungswerte eben auch aus der IEC 60479, Totale 1, 2, 3 bis 5. Die habe ich ja schon mal erwähnt und daher generieren sich bei uns in der 61140 die Grenzwerte. Der nächste Punkt ist dann die. Schutzschirmung, also ein leitfähiger Schirm, der zwischen den äh, gefährlichen, leitfähigen Teilen platziert wird, sodass äh, kein Zugang zu diesem gefährlichen leitfähigen Teil möglich ist und der mit dem Potenzialausgleichssystem verbunden sein muss. In der Hochspannung sieht es anders aus. Da werden Schutzmaßnahmen gefordert, die den Fehler melden, anzeigen bzw. auch abschalten können, entweder automatisch oder im Mechanisch. Hintergrund ist natürlich, dass man eine Mittelspannungsanlage oder Spannungsanlagen nicht äh, bei einem Fehler in einem Stromkreis sofort abschalten. Eine weitere Schutzmaßnahme bei einfacher Trennung ist die einfache Trennung, die eben durch Basisisolierung äh, erreicht werden kann, die für die im Stromkreis äh, höchste Spannung äh, bemessen sein muss. Die nicht leitfähige Umgebung Hier wird gefordert, dass eine Schutzimpedanz gegen Erde von 50 Kiloohm bei einer Maximalspannung von 500 Volt äh, eingeführt wird, beziehungsweise 100 Kiloohm für Systeme bis 1000 Volt AC oder 1500 Volt AC. Daraus ergibt sich von 50 Kiloohm 500 Ohm die äh, bekannten 10 mA, was ungefähr die Grenze für, muskulär, äh, für die Loslassschwelle bei muskulären Verkrampfungen ist. Und die letzte erwähnte Schutzmaßnahme für, für den Fehlerschutz ist äh, Potential Grading, also die zum Beispiel in der Landwirtschaft benutzten Gitter zum Potenzialausgleich oder zur Reduktion der Schrittspannung. Zum Schluss im Abschnitt 5 haben wir die verstärkten Schutzmaßnahmen, die ich zum Teil auch schon erwähnt habe, nämlich die verstärkte isolierung die den gleichen Beanspruchungen widerstehen kann, wie die Doppelte Isolierung, also die Isolierung besteht aus Basis und zusätzlicher Isolierung. Eine Schutztrennung zwischen den Stromkreisen, für die man die Basisisolierung und äh, zusätzliche Isolierung eben benötigt. Oder eine verstärkte Isolierung oder einen Schutzschirm. Oder eben je nach Möglichkeit die Kombination der vorher genannten Schutzmaßnahmen. des Weiteren eine strombegrenzte, also eine mit begrenztem Strom, der unter allen Bedingungen bestimmte Werte nicht überschreiten darf. Und die Schutzimpedanz die auch den Berührungsstrom verlässlich auf ungefährliche Werte begrenzt. Zum Abschluss kommt das, was ich erwähnt habe, was neu ist, nämlich der zusätzliche Schutz, der bisher nicht in der 61.140 erwähnt wurde, da sehe ich, dass ich in der Zeichnung Fehler eingeschlichen hat. Bei dem Transformator links ganz oben. Die Doppelkreise sind natürlich so nicht beabsichtigt. Der Teufel steckt im Detail, das haben wir lassen, das alles. Aber es gibt zwei. Methoden für den zusätzlichen Schutz, nämlich der Schutz durch, die, durch eine Fehlerstromschutzeinrichtung wie Delta ein kleiner gleich 30 mA, ist, denke ich, bekannt. Das berühmte 30 mA FI, der im Falle eines äh, Versagens der anderen Schutzmaßnahmen oder durch bei mangelnder Sorgfalt des Anwenders äh, gegen elektrischen Schlag schützt. Hier ist nur ein Beispiel aufgeführt, eine Durchströmung beim Bruch eines Schutzleiters und äh, gleichzeitig ein äh, Fehler der Basisisolierung gegen das Gehäuse eines Klasse 1 Betriebsmittels. Es äh, würde eine äh, Durchströmung des Körpers zur Folge haben und der 30 Milliampere EFI schaltet sofort ab in der geforderten Zeit. Der Schutz durch einen zusätzlichen Schutzpotenzialausgleich, der verhindert soll, dass äh, fremde leitfähige Teile und Körper eines Betriebsmittels äh, Spannungspotenzialunterschiede annehmen können, die, äh, wenn sie gleichzeitig äh, berührbar sind. Das heißt, es ist ein äh, ja, eine Maßnahme, um Potenzialgleichheit zwischen Körpern und äh, spannungsführenden Teilen, fremden, leitfähigen Teilen herzustellen. Nächste. Was wir hier sehen, und ich hoffe man kann es beim Vollbildmodus einigermaßen lesen, äh, sind jetzt Kopien aus der 61, 140 selbst. Die sind im Anhang dieser Bilder, die jetzt auf der nächsten drei folgen sind. Im Anhang der EN 61140 bzw. der zukünftigen VDE 01140-1 und stellen Sie ein. sehen Sie die Schutzmaßnahmen und die Schutzvorkehrungen, genannt hier Provisions, rechts, zum einen die Maßnahmen für den Basisschutz kombiniert mit den Maßnahmen für den Fehlerschutz und daraus gibt sich äh, eine vollständige geeignete Ma äh, Schutzmaßnahmen, zum Beispiel Schutz gegen elektrischen Schlag äh, durch automatische Abschaltung der Stromversorgung ist ungefähr in der Mitte äh, des Bildes dargestellt. ist im Abschnitt 6.1 der Norm beschrieben. Die ganzen Maßnahmen bestehen eben wie, wie aufgeführt aus also einer Kombination von Basisschutzvorkehrungen und Fählerschutzvorkehrungen. Hier sind die weiteren Schutzmaßnahmen aufgeführt, nämlich die Maßnahmen mit Begrenzung von Spannung und Ladung. Die bereits erwähnten Self-Systeme, PELF systeme oder eben ganz unten die Begrenzung von äh, Strom und Ladung. Self-Systeme bestehen eben aus einer Sicherheitsstromquelle und weiteren Schutzmaßnahmen. für den äh, Fehlerschutz zum Beispiel die Trennung äh, durch Basisisolierung äh, oder andere Basisschutzmaßnahmen von anderen Stromkreisen, von, wie PELF und Self oder durch doppelte oder verstärkte Isolierung von äh, Stromkreisen von höherer Spannung. Hier noch einmal das, was äh, wir gerade in dem Bild gezeigt haben, die den zusätzlichen Schutz entweder durch ein, äh, eine RCD 30 mA mit entsprechenden Maßnahmen für Basischutz oder der zusätzliche Schutz durch einen zusätzlichen Potentialausgleich. Dann möchte ich noch äh, auf den Abschnitt, Hauptabschnitt 7 der 61.140 verweisen, hier geht es um die Koordinierung der Betriebsmittel und der Schutzmaßnahmen in einer Anlage. Hier werden die Betriebsmittel entsprechend ihrer Schutzart klassifiziert bzw. entsprechend ihrer Konstruktion in Bezug auf Schutz gegen elektrischen Schlag. Der Schutz kann erreicht werden bei einer geeigneten Kombination der Art der Installation oder der Installationsmethode. Und das ist eine Sache, dass sich die entsprechenden Schutzmaßnahmen, Schnitt 6, nach Abschnitt 6 den er den, Betriebsmittel sind klassifiziert nach ihrer Art. Die Klasse 0 wird bei uns in Europa so gut wie nicht verwendet. Hier gibt es eine basisisolierung für den Basisschutz, jedoch keinen Fehlerschutz. Der Fehlerschutz wird dann durch die Anlage vorgerungen. Typisch ist dies äh, nach wie vor in Ländern, die eine Versorgung für die Endstromkreise von 100 bis 125 Volt haben. Das Thema Schutz gegen elektrischen Schlag oder Herzkammerflimmern nicht so äh, gefährlich ist wie bei 230 Volt Anlagen. Aber wir DC64 äh, versuchen äh, zu empfehlen, dass die Klasse 0 Betriebsmittel den IEC-Normen nicht mehr angewendet werden. Aber in USA, Kanada beispielsweise, aber auch Mexiko äh, gibt es solche Anwendungen und die wird es auch weiterhin geben und äh, nachdem die IEC mal eine internationale Norm ist, äh, ist es uns nicht gelungen, die hier rauszunehmen. Dann typisch ist das Klasse 1 Betriebsmittel, Basisisolierung für den Basisschutz und Schutzpotentialausgleich für den Fehlerschutz, also hier wird äh, der Schutz durch Erdung und automatische Abschaltung der Stromversorgung durchgeführt. Klasse zwei Betriebsmittel, das Doppelquadrat wie man auch unten in der Tabelle sieht, hier ist die Basisisolierung für den Basisschutz gefordert und eine zusätzliche Isolierung für den Fehlerschutz oder eben eine verstärkte Isolierung, die beides bewirkt, Basisschutz und Fehlerschutz. Die Klasse 3 Betriebsmittel sind Betriebsmittel mit Begrenzung der Spannung. Für, äh, die, für eine Spannung von maximal 50 Volt von ACMC bzw. 120 Volt DC äh, entworfen sind. Hier beruht die, äh, der Schutz auf die Begrenzung der Spannung und eine entsprechende Charakteristik der Spannungsversorgung. Unten Nochmal aufgeführt, die Symbole für die, entsprechenden, für die entsprechende Klassifizierung der Betriebsmittel Klasse 1 Klasse 1. Das Währungssymbol Klasse 2 das ist das Doppelquadrat und Klasse 3 mit der Römisch 3 in der Raute. Ja, vielen Dank, das war. Meine Ausführung, wie gesagt, es ist noch einiges mehr drin, aber um den Zeitrahmen nicht zu sprengen, habe ich mich hauptsächlich auf die Schutzmaßnahmen selbst konzentriert. Ich habe mit einem Auge mitbekommen, dass hier einige Fragen aufgetaucht sind, die wir versuchen äh, im Nachgang zu bearbeiten. Ich bitte um Entschuldigung, wenn wir es nicht direkt äh, in dem Vortrag äh, geregelt haben. Es waren einige Fragen und ich wollte den Vortrag nicht komplett unterbrechen. Äh, eine Frage kann ich gleich beantworten, ob, das, äh, ob, denn, ob es möglich ist, die Folien in deutscher Sprache zu kriegen. Ja, aber sicher nicht morgen. Da bitte ich um Entschuldigung. Aber es ist kein Problem, das Ganze auf Deutsch aufzubereiten. Eine Zusammenfassung der Neuerungen gibt es auch, die hat Herr Bartel, glaube ich, gestern schon kurz erwähnt. Die kann man natürlich auch zur Verfügung stellen. So, dann danke ich für die Aufmerksamkeit und gebe zurück an den Moderator, Dirk. Ja, vielen Dank, Reinhard, für deinen Vortrag, sehr informativen Vortrag. Und äh, wie du schon gesagt hast, werden wir die Fragen noch im Nachgang beantworten und auch eine äh, deutsche Version der Präsentationen zu gegebener Zeit nachreichen. Äh, ich bitte, wenn es bei dem einen oder anderen Tonprobleme gab, dies zu entschuldigen und würde mich äh, freuen, wenn Sie an der noch folgenden ähm, Umfrage, nachdem die, das Webinar geschlossen wurde bzw. von Ihnen beendet wird, bekommen Sie eine automatische Aufforderung, eine Umfrage mitzuwirken und da vielleicht auch nochmal die ein oder andere Anfrage zu schildern. Da können wir dann nochmal ganz explizit drauf eingehen, und wir sind natürlich auch darum bemüht, jede Anregung zur Verbesserung aufzunehmen und das auch umzusetzen. Zu allerletzt, im Anschluss stellen wir Ihnen nochmal einen Link mit der Aufzeichnung zu diesem Webinar zur Verfügung, um sich das Ganze auch noch einmal in Ruhe ansehen und anhören zu können. So, an dieser Stelle verabschieden wir uns und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und wir würden uns freuen, Sie zu einem, einem anderen Thema auch nochmal begrüßen zu dürfen. Auf Wiederhören.